Ja, hallo, willkommen zu einem neuen Video. <lacht> hallo, bitte, guck hinten. Ähm. Warte mal. Hallo, was ist das? Ja, pass, pass, pass. <lacht> Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu dem <lacht> neuen Video auf Mata TV. Heute habe ich Besuch, die Jana und die Hallo! <lacht> was machen wir heute? Wir schmecken uns. Nee. <lacht> Ich schminke die Beine, völlig irre. Ihr wisst, dass das Katastrophal so ist? Ja, ja, ja. immer. Okay, gut. Äh, wer ist der Erste? Ich. Du. Mein Beine. <lacht> es geht los. Das ist devil <lacht> Eyes. Yeah. Oh, Du glaubst gar nicht, wie viel Angst ich habe. Think <lacht> it's beautiful. Oha. So, das wir. Das war das erste Make-up. Und jetzt Opfer Nummer 2. Oh, ein Stiff! <lacht> Ist zu tief, oder? Machen wir? Perfekt. Also, ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit, Also ich bin sehr... Ähm <lacht> ein, ein, ein sehr radikales, innovatives ähm, ja. Konzept.